Ja, es geht wieder los. Ich will noch mal zwei Tage weg. Wollt zur Grenze. Passierschein habe ich mir schon besorgt, damit ich auch ins Grenzgebiet kann. Ja, aber ich bin noch nie weit gekommen. Kurz vor Welsdorf ist Schlussjahr. Bin ich bestimmt schon eine Viertelstunde hier, nachdem ich von der A17 runter bin und hier jetzt weiter Richtung Zwickau. Gleich, wo ich runter bin, blieb stehen hier. Ja nee, ich will nach Möllerreuth fahren. Das ist südlich von Blauen. Lag genau an der Grenze DDR-BRD. Und der Ort war geteilt. Die Mauer ging genau mitten, mittig durch den Ort durch. Durch den Bach. Der Bach war die Grenze. Und da gibt es mittlerweile auch ein Museum zur Mauer und so. Und das wollte ich mir noch angucken. In 2 cash gibt es auch. Und bin jetzt auch spät am Nachmittag durchgefahren. Ich ich will mir noch einen Platz suchen, wo ich übernachte und morgen gemütlich in zwei Dosen noch suchen und ja. ich will morgen dann noch 1-2 Dosen suchen und das ist dann das Museum mir mal angucken. Ja, entweder ich fahre morgen morgen Abend gleich hin oder ich bleibe dann noch eine Nacht und fahre euch dann vor. Zumindest geht es jetzt ganz langsam und in Ruhe. Weiter. Ich habe hier mit 35 km h jetzt ein Tempomat drin Ich so. habe gerade ganz gemütliche Bierchen getrunken und noch was gegessen. Komm, jetzt zur Ruhe guckt, es möchte so um 8.30 Uhr sein. die schnecke ist ja ganz schön ins klingel gelaufen ich weiß wo nicht ob ich wohin will steht doch hier tatsächlich Wachturm mitten im dorf cool Ich habe geschafft, ich bin im Westen. Mit dunklen, recht Wasser machen, Nacht- und Nebelaktion, bin ich schon über die Rote Grenze. Das war ein Notausgang Ausgang hier. Ich bin noch mehr zu dem Cache gekommen. Und nachdem ich jetzt hier in den Westen geflohen bin, kam ich ja nie wieder zurück zu dem Cache. Gucken wir morgen noch, gucken den Rest von dem Museum an. Zumindest gibt es dann noch ein bisschen eine Ausstellung, wo sowas beschrieben ist und erklärt. Und irgendwie einen Film zeigen die hier noch und dann werde ich morgen dann die Kästchen suchen. Ich habe mal eine Geräuschmeldung gemacht. Das müssen wir mal einen ruhigen Ort weiter wieder von neu, neu vergleichen weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass die Geräusche im Infraschallbereich machen. Aber meine App geht durch bis 20, 30 Hz runter. Ich weiß nicht, ob man Infraschall zählt. 30 Hertz müsste man ja theoretisch noch hören können als tiefes Brumm. Ich habe im tieferen Frequenzbereich von 30 bis 70, 80 Hertz, einen stärkeren Dauerton, wird man jetzt theoretisch im Video sogar durchrauschen. Und dann habe ich noch Spitzen messen können hier und kurze Spitzen messe ich. Die liegen um die 6.000 Hertz. Und um das gleich noch mal klarzustellen, <lacht> bevor ich es da Ich bin jetzt vom Westen nach dem Osten geflohen. War keine Verwechslung, ich habe das gewusst. Ja, also die sind jetzt alle abgeschalten hier, die Lüfter. Also die Windräder. Deswegen gleicht okay Wind mehr. Wissen Sie, ob die allgemein, die nachts abgeschalten werden? Jedenfalls die um mich drumherum sind alle aus. Der hier ist aus. Die hinteren sehe ich nicht mehr. Und der hier bei mir steht auch. So, und jetzt gucken wir noch hier eine Folge. an Enterprise. Was das ist, hübsche Dame? Das ist dein Kribbel. Drittel? Ja, da werden Sie viel Freude daran haben, meine Gnädigste. Etwas Niedlicheres gibt es nicht, außer Ihnen natürlich. Sehen Sie sich bloß mal das Mädchen an. Verkaufen Sie den Trippel? Nein, eigentlich wollte ich ihn mir verkaufen. Ja, äh, ich weiß nicht, ob man mich hören oder sehen kann. Und wie man jetzt mit dem Mikrofon die Lüfter hört. <lacht> die Lüfter sage ich immer. Aber es sind ja eigentlich Lüfter. Die blasen ja den Wind hier hierher. ganz schön laut und ich werde noch mal was handy greifen und die schallmessung durchführen es ja, sieht noch genauso aus wie das heute nachmittag war der Haupt Hauptkrach liegt hier bei ca. 40 schatz Und dann habe ich die Spitzen bei. Ja, ich kann es jetzt nie erkennen, glaube ich. Ja, Wobei die Spitzen sind, ist nicht so hoch. Kommt alles Mögliche, aber nicht das, was wir hatten. Ja, dann gute Nacht. Ich filme das nochmal bei Ruhe im Auto, weil so, wenn ich das jetzt in der Hand nehme, ist das ja immer verfälscht. Mal die Spitzen nach, zack. Äh, reden darf ich natürlich nicht. Wobei die 6 Kilohertz könnten eventuell beim Drücken entstanden sein. 5,9 kHz. Ich denke die 64 Hz kommt vom Lüfter, also hier vom Ventilator vom, vom, vom, vom Windrad. Und die 6 kHz, die haben mein, die hat mein Finger gemacht. So. Ja. Das war das mal für heute. Jetzt zeige ich noch mal kurz für das Video, weil, wie ich das besser mache. Weil ich das nicht so richtig gefilmt habe. Ich glaube, einfach durch glaub, die drei Sitze vor. Dann brauche ich gleich die Matarze aufklappen. Die Decke weg. Ja, ich glaube nicht. So, guten Nacht. Geschlafen hab ich gut. Das Rauschen vom, von den Windrädern, das hört man im Auto nicht so nicht sehr. Und jetzt tagsüber kann ich direkt drunter stehen, da höre ich mir, die Autos hier ja Kilometer weg auf der Autobahn. Aber von den Miträdern, das macht sich tagsüber kaum bemerkbar. Ja, ich habe hier gut geschlafen, früh früher noch ein bisschen rumgedrollert jetzt, um 11 Uhr durch. Dann habe ich die Drohne noch mal fliegen lassen und geguckt, ob man die Mauer mit aufs Bild kriegt und habe ich, denke ich mal, einigermaßen hingekriegt. Bin zwar nicht bis ganz hingeflogen, bin ungefähr 500 Meter in die Richtung geflogen und dann aus der Höhe raus all. jedenfalls werde ich jetzt den kaffee noch austrinken dann langsam zusammenpacken und dann gucke ich mir mal das museum noch an Angehörige der DDR-Grenzgruppen kontrollieren die Mittelbestreifen vor dem Plan. Der eigentliche Grenzüberlauf ist durch Geldscheine und Schindermarkt geht. Ja, die Ausstellung war super. Ganz interessant. Die Mauer habe ich mir ja gestern schon angeguckt und gefilmt. Da ist zwar eine Kasse vorne, aber bezahlen soll man am Haupthaus. Und dort war ja auch noch die Filmvorstellung, war ganz interessant. Jedenfalls ist ein Besuch wert, das Museum hier. Ja, jetzt habe ich mich hier, als ich zwischen den Mauern zurücklief zum Auto, ich fluchte da irgendwo in den Windkraftanlagen einen Blitz ein. Das ist ja hier oben bis 500 Meter hin bis zum nächsten. Hat ganz schön geplaut. Und da habe ich mal lieber noch einen Schritt zugelegt. Zum Ende der Gush war gar nicht so schlimm, aber... da noch ein paar Blitze hinterher kamen, dachte ich, sollte man sich vielleicht schneller ins Auto retten.